Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, ich wünsche Ihnen von Herzen schöne Weihnachten, viel Freude mit Freunden und Familie und natürlich auch viel Spaß mit den Geschenken.